10 Jahre Klar TV. Bei besonderen familiären Anlässen wie Hochzeiten, Gold- und Silberhochzeit, bei Schul- und Berufsabschlüssen oder runden Geburtstagen, da gibt es, wer kennt es nicht, einen Rückblick. Und dann wird geschaut und gestaunt. Nun hast du einen Doktortitel. Wow! Schau mal aber wie süß. So sahst du aus, als du eingeschult wurdest. Die Schultüte fast größer als du. Gell? Damals wusstest du noch gar nicht, wohin die Reise geht oder was du mal sein wirst. Oder vielleicht doch so eine gewisse Vorahnung, wenn ich mal groß bin. Heute hat Kla.TV seinen ersten runden Geburtstag. Zehn Jahre ist unser Sender inzwischen alt. Seit zehn Jahren ist KlarTV unermüdlich für euch, für sie da mit seiner Gegenstimme. Mitten in diesem tobenden Infokrieg. Ehrenamtlich. Unabhängig. Investigativ. Klar TV schaut Politikern und Verantwortungsträgern in nahezu allen Bereichen auf die Finger und enthüllt die Strippenzieher im Hintergrund. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lassen Sie uns an diesem Festtag mal ein paar Babyfotos anschauen. Schauen Sie mal, so süß sahen unsere Klar TV Studios ganz am Anfang aus. Und nun, so sehen sie jetzt aus. <Sie <Musik> Kurz die Entwicklung unserer Verbreitung. Nach fünf Jahren gab es bereits über 4000 Sendungen mit etwas über 16 Millionen Ansichten und wir waren in 36 Sprachen unterwegs. Heute, nach zehn Jahren, blicken wir auf ein Medienarchiv und Nachschlagewerk von knapp 18.000 Sendungen mit wichtigsten Gegenstimmen zur offiziellen Berichterstattung und Geschichtsschreibung durch Politik und Leitmedien. Es sind zum Teil aber auch forensische Gutachten, wenn es später zu gerichtlichen Aufarbeitungen kommen wird. 263 Millionen Ansichten verzeichnen wir nun bereits in bis zu 86 Sprachen. Das sind genau 1543,75 Prozent mehr Ansichten als noch vor fünf Jahren. Daran kann man erkennen, dass klar.tv ein großes Bedürfnis der Menschen trifft. In immer kürzeren Abständen erreichen unsere Sendungen ein Millionenpublikum und hunderttausende Webseitenaufrufe pro Tag. Tendenz steigend. Dieses exponentielle Wachstum, wie gesagt, gerade mal nach zehn Jahren und dies trotz unzähligen Löschungen von KlarTV auf Social-Media-Plattformen, massiven Verleumdungskampagnen seitens der Systemmedien, Widerstand aus Politikkreisen und monatelangen Hackerattacken. Doch aufgepasst, passt, wie sich KlarTV noch weiterentwickeln wird. Denn wer selbst einmal Kinder hat, weiß, dass sie sich im Alter zwischen 10 und 20 Jahren geradezu explosionsartig entwickeln. Wie Sie dabei unterstützen können? Sehr gerne, indem Sie unsere Sendungen verbreiten im Freundes- und Kollegenkreis oder vielleicht auch an Ihre internationalen Kontakte. Sie können aber auch durch unsere vielseitigen Werbeartikel in Ihrem Umfeld auf uns aufmerksam machen. Die Designs für all diese Produkte finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Werbematerialien. Und nicht zuletzt, und das wäre die Königsdisziplin, können Sie auch ganz praktisch bei uns, sich bei uns einbringen. Besuchen Sie unsere klar.tv-Schwarm-Praxistage und erleben Sie unser harmonisches Teamwork. Hierzu melden Sie sich einfach bei uns über das Formular unter dem Link www.klar.tv slash Vernetzung an. Wir freuen uns auf Sie!